Ja, hi. und willkommen. Mein Name ist die Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem: Engage. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier reingemacht in den Nebenquest quest des Talent". Und ja, wir haben, <lacht> boah, mir steckte vor der Aufnahme irgendwie was im Hals fest. Jetzt ist er natürlich hier voll am Stören, aber egal. Ähm, ja, wir machen heute mal den Nebenquest und hoffentlich ist jetzt nicht irgend so ein beschissenes Knacken während den gesprächen zu hören ich weiß nicht woher er da kommt ich weiß ich weiß nicht wie oft ich schon irgendwelche probleme mit diesen neuen capture dingen hatte ne? ich habe mir hat ja eigentlich nur geholt, damit die streams ein bisschen bessere qualität hatten weil man als konnte nicht in höhere qualität streamen weswegen die voll dämlich aussahen und äh, ja deswegen habe ich mir mal vor ein jahr oder so ein neues zugelegt und ich habe in dem ein jahr schon mehr probleme vielleicht schon irgendwie doppelt oder dreifach so viel probleme wie in den sieben oder acht jahren in ich dann andere teil hatte ich weiß nicht woran das liegt aber es kotzt mich ein bisschen an wir haben eine testaufnahme gerade gemacht da war alles in ordnung hoffentlich bleibt das auch so und ja wir gehen jetzt hier rein und machen diese quest ähm, ich habe mir mal angesehen mit was wir hier zu kämpfen haben was wir hier machen müssen wir sind dorfbewohner die wollen wir am besten alle beschützen, weil wenn man Dorfbewohner in feiern bleiben schützt, dann kriegt man normalerweise immer was gutes am Ende des Kapitels. Und ich habe mir jetzt gedacht, das wird ziemlich schwierig, weil viele sind, wir sind viele Gegner und viele Dorfbewohner, aber dann ist mir aufgefallen, er hier Schaden. Er ist ein Kampf mit mit Heilung. Also, er kann die beiden heilen, wenn sie angegriffen werden. Ich glaube, die sind nicht mit einem Schlag weg, ne? Ich glaube nicht. Schick acht nee. Ich aber trotzdem so schnell wie möglich die Gegner erledigen. Ich habe mir so ein bisschen was überlegt, was ich hier mache in den ersten Zug. Und da ist auch der erste Kapitel, wo wir uns entscheiden müssen, welche Charaktere wir mitnehmen wollen. Ne? Äh, die Charaktere habe ich alle hier reingepackt äh, auf der Bank. Erstmal für dieses Kapitel: Louis, Chloe und Banda. Hm. Einige sind ein bisschen selbstverständlich, dass ich die mitnehmen muss. Also, Fram zum Beispiel zum Heilen äh, hat sie Heilung. Ja. Ich habe glaube ich so ein paar Sachen noch gekauft, so Waffen und so was. Alles ihnen habe ich den Panzerbrecher gegeben. Hier habe ich ein Eisenschwert gegeben. Hier habe ich Miniaturbogen gegeben, mit dem sie nicht äh, verlangsamt wird, wegen ihr Gewicht wegen ihrer Figur. Meine ich und der Gewicht der Waffe meine ich. Ihnen habe ich eine Leichtachse gegeben, damit er vielleicht besser trifft und auch manchmal doppelt und blockieren. habe ich auch mal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen werde, aber okay. Äh Gut, ich mache doch mal hier einen Sicherheitssave. Ja, ich habe noch nicht hierüber gesaved. Und dann gehen wir mal hier rein. Ich kann nur sieben Leute mitnehmen. Also vielleicht kriegen wir noch den einen Jungen hier, den wir letztens gesehen haben in der Cutscene. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier abläuft. Ja. john und john okay, einer von den beiden ist definitiv rekrutierbar ich will schon fast sagen der junge er vielleicht sogar beide und Was ist er für eine klasse ist ja auch ein heiler habe ich ja drei heiler das, glaube ich ein bisschen zu viel so siehst du eine einheit mit sprechblasen bewege ich neben sie und wähle reden solche einheiten anzusprechen ist eine gute möglichkeit weitere verbinde zu rekrutieren in manchen fällen sprechen diese charaktere nur mit bestimmten leuten habe oh, ich auch hab gerade gesehen So, kann ich irgendwo sehen das konnte man früher in den früheren teilen nachsehen nee. ich nehme an wenn ich hier so Ah ja, guck mal hier. Ja, ihn kann ich ansprechen. Okay. Wir müssen also dahin. So, warte, bist du denn? Du bist auch ein Kampfmönch. Äh, falsche Knöpfe. Falscher Knopf. So, du hast erste Stufe und Heilung. Expertise. Leiter einen erhöhten zuwachs beim level ab ja, Er ist also was in den anderen Spielen normalerweise ein Dorfbewohner ist. Was Charaktere sind, die unglaublich schwach sind, wenn man sie trainiert, aber die unglaublich gute Werte haben. Wachstumswerte bedeutet, die bekommen mehrere Werte pro Level ab, welche immer random sind. Übrigens, jeder Charakter hat einzigartige Werte, weil also nicht so so zahlen Und bei jedem Level ab hat man sozusagen eine prozentuale Chance, bestimmte Werte zu leveln. Das heißt, mit jedem Spieldurchlauf kann man er hat, er hat zum Beispiel könnte zum Beispiel im jedem Spiel durchlauf komplett anders irgendwie heranwachsen von dem Wert, ne? weil keine feste Werte sind und so. Was den Wiederspielwert von feiern im spielen unglaublich gut macht. So äh, mein erster Zug war, glaube ich, ihn hierhin zu bewegen ne? und dann dann Fram direkt daneben. Warte mal, kann ich blockieren? Ach, ich kann halt auf. Oh sie wird sowieso nichts in dem zug machen dann kann man auch direkt hier reingehen ne? ich glaube sie hat aber ein volles inventar ne? trank der verteidigung ja. ich, ich weiß nicht ob die gegner ja irgendwie auf die dörfer losgehen da ist ein dorf genau aber ich glaube ich habe wo von banditen oder so gesehen ich bin sowieso nach rechts auf jeden fall so wie sieht mein erster zug aus ähm, sie sie möchte ich erstmal muss ich da hier im augenblick beiden ich habe mir irgendwie was überlegt aber das war schon letzte beim letzten mal als ich aufgenommen habe ich glaube ich wollte alfred und Celine beide sofort verbinden machen wir das mal ich glaube ihnen habe ich auch den ritterdruck gegeben ne? hm. Und dann gehen wir hier rein ne? und was ich vor hatte war mit dem dritter tod ihn zu erledigen treffer 101 auch 101 aber das macht mir schaden so dann machen wir ihn hat erst fertig Bonk. sehr gut zu viel Backs kann es den körper belasten sehr gut uh, nicht schlecht ach er kann sich ja noch mal bewegen stimmt dann kann ich ihn hier aus der reichweite von dem schützen bewegen aber der wird mich so oder so erreichen ne? so, ich wollte ihn aber ich glaube ich wollte ihn sogar hier im bewegen ne? da kommt dahin dann verbinden wir uns mit selika und sie setzt ihre super überpowerte teleport ein und dann gehen wir hier rein. Weiter kann ich mich sogar noch weiter nach oben bewegen. Ja, warte mal, ich wollte. Oh, sie verweilt sich sogar zurück. Nee, ich glaube, ich gehe da in Sicherheit. Also irgendwie, ja. <lacht> wollte ich nicht noch mal sehen. Na, können wir sie eigentlich hier bewegen, ne? Damit sie hier ja, oder auch nicht. Der Schütze trifft sie da hinten. Ich glaube, ich wollte sie hier, aber lass mal so weit, wie möglich nach oben gehen. Obwohl ich könnte Hilfe da unten gebrauchen. Oh, sie wird ja sogar getroffen von den Gegner okay so viel dazu ähm, gut äh, wir platzieren sie sie zieht genau 33 ich glaube das habe ich letztens ausgerechnet ne habe ich mir gedacht die hat ja, da funktioniert aber ich gerade einen Schaden genommen ja, das ist mein erster Zug läuft gut finde ich so dann wollte ich ihn glaube ich hier reinplatzieren. kann ich gar nicht dreck also er er muss dann hier halt warten ne? den Axtkämpfer, vielleicht sogar beide kann er beide aushalten verteidigung 5 22 21 naja ne, ist sowas von tot ne? äh, mathe 22 minus 5 17. Oh ja, er ist sowas von tot. Ja, dann locken wir mal nur einen von denen an In seinem Bündnis. Möchte ich mir noch aufbewahren sein? Liberation habe ich ja und zwei an der habe ich glaube ich letztens schon on screen gezeigt. Ne? So. Ja, und ihr beiden platziert euch dann daneben, ne? so als Rückendeckung. So gut. So, drei Schaden perfekt. Ist ja gar nichts. Mhm. Wir schaden, Mann. Der Hauptcharakter ist voll die Glaub, voll die Glaskanone. So, machen die? Okay, ich wollte schon sagen, macht jetzt kein Mist. Verbündete Einheiten, die man beschützen muss, die machen meistens sehr un unnütze äh, Aktionen, die einen irgendwie vollbehindern können. So, ich möchte am liebsten mit ihnen hier runtergehen, damit er sich um das Ding er kümmert. Ich weiß nicht, ob hier irgendwann mal einer kommt und versucht, das kaputt zu machen. Von daher sollte ich ihn vielleicht in der Nähe dabei halten. Aber vorher... Hm. Na, du bewegst dich dahin, ne? Oder beweg ich dich hier hin? Ist eigentlich egal, ne? Also was hier? Was so? Ja. Okay. Oh. Hat war ja ich habe ihn hier platziert wegen mehr Supportpunkte. So, wenn ich Glück habe, du wirst ihn wahrscheinlich nicht erledigen können. Nein. Warte, was? Warum kannst du nicht kontern? Ach, du hast Flut. Ach, Flut. Genau. Flut ist doch auf einen ist auf eine Reichweite. er wird irgendwie voll dämliches so ähm. ich soll vielleicht irgendwie so machen also warte, ich bringe dich hier hin als ihnen ihn hoch du hast, ruft. Du hast ja einen Angriff überlebt ne oder ja ne ich meine offensichtlich hat er einen Angriff überlebt sonst wäre er jetzt tot aber sie hat genug Erfahrung äh, HP noch zum Überleben meine ich dann brauche ich nicht extra jemanden dahin schicken, um den zu erledigen. Dann kommt er einfach hier im nächsten Zug und macht uns platt. So, äh, 22 Angriff äh, das sind 17 Schaden. Das ist genau ausreichend. Hier okay, machst du den platt. Gut. Und ich kann ihn dann angreifen, ne? So, ihr beiden müsst, glaube ich, hier mehr erledigen. So er da oben bewegt sich nicht aus irgendeinem Grund, finde ich gut. So, kann ich einfach hier reingehen und den erledigen. Wie viel Verteidigung hast du? 12. Er macht vier Schaden und du machst 16 Schaden Magie, aber Da so, warte mal, habe ich gesagt? Oh, ich kann aber hier reingehen. Machen wir da als letztes. Äh erstes machen wir. Hm, soll ich auf den Axtkämpfer oder auf den? Warte mal, kannst du? Nein. <lacht> Damit seid ihr alle so weit weg. Sind alle, ihr seid alle genau außer Reichweite. So, du wirst hat man es jetzt ja viel. sehr viel macht als schauen, machst du mir neun. Okay, da ist ja noch voll einfach zu So, was macht Echo noch mal zwei separate angriffe So, ausprobieren wie das funktioniert mal platt. Stabaxt. So und jetzt kann ich doch mal angreifen. Perfekt. Ja cool. Man den schon mal geschwächt. Ich wird ja nicht so doof sein und auf sie wieder losgehen, ne? So, Problem ist, zwei Leute sind jetzt hier am Überleben. Äh, du machst 18 Schaden, du hast eine Resistenz von drei. Wenn ich ihn hier packe wird er beide überleben, ne? Ähm, Falscher Knopfe. Wird er dann überleben? Er macht, er macht nur 15 Schaden, das heißt er nimmt 8 Schaden. Geschicklichkeit 8, Geschicklichkeit 9. Oh ja, er wird so warten überleben. aber ein Treffer am besten. Nein. <lacht> cool. Hm. Okay, wird sie beide. Sie wird nicht beide angefertigt überleben. Vielleicht ist auch blöd genug und geht auf sie los so er geht auf ihn los genau hm, das ist so gefährlich ich kann doch dafür sorgen dass er auf ihn losgeht Mir eigentlich auch nicht schlecht Aber ich muss ihn nach oben bewegen für den links hier für den kollegen hier Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt, ne? So, dann guck wir mal hier, wie ich das hier gemacht habe. Er sollte hat eigentlich alles überleben, ja, ne? Wie ich das habe. Wir haben da unten das Dorf auch schon erledigt, nämlich. Und wir gehen jetzt hier rein für. Es hat nicht Nein, das ist nicht im Hain. Mhm. Ich kann mich auch einfach hier bewegen Perfekt. Mal so. Einfach aus der Reichweite bewegen. Geht natürlich auch. Oh, Mann. oh Gott. Ich habe nicht gesehen, ach weil ich ihn wegbewegt habe, genau. Oh. Ja, ich werde sowas von drauf Oh, er geht drauf <lacht> Oh mein Gott, warum? Nach weil der Ritter tut so viel wiegt ne? Mhm. Ich habe mich ein bisschen, ein bisschen missgebaut. Lass, lass mich noch mal zurück. Er überlebt mit ein Schaden. Okay, gut. Ach, du brauchst ein bisschen mehr kollege Ach, das ist Reiter auch noch ey. so noch mal zurück hm. so er wäre auch gestorben beinahe okay gut zu wissen er kann nicht überleben aber ich kann ihn vielleicht nee. okay so äh, so es sieht ja noch nicht so aus als wäre irgendjemand der uns irgendwie ich könnte ihn auch erledigen eigentlich ne mhm. was mache ich hier ich ihn einfach erledigen ich kann ihn einfach erlegen. ich muss ihn aber mal näher hier packen na gut dann machen wir dich eben so platt Sag. Solche Sachen passieren manchmal. Okay, hat man sich ein bisschen verkalkuliert, bevor man sich was sieht, ist jemand tot. Und ja, wenn ich jetzt einfach weiter spielen würde, dann könnte ich Alfred nicht mehr benutzen. Alfred wäre weg für, ein Gesamt, für das gesamte Spiel. Ich habe dich hier platziert damit Fram nächsten Zug heilen kann. Da, da. Oh, mein gott hey. <lacht> gibt es jetzt einfach nicht ja, habe ich auch getroffen okay. ich sehe 40 verzerrt und jetzt kommen die alle auch noch auf uns los hm. Okay, Fähigkeit Effekte. Ach so das ist ja skill dingen ne? So. Ähm, habe ich... Nein. Also wenn ich euch alle hier hin schicke, werden wir ja wohl überleben, ne? Ich darf nicht den Dings einsetzen, aber... Ach mein Gott, ey, jetzt kriege ich ihn nicht down. Oh, und er erreicht ihn nicht, das gibt es jetzt nicht. Okay, eigentlich gar keinen Unterschied, wo sie angreift. obwohl wenn ich neben den Hauptcharakter steht bekommen wir alle, alle mehr Schaden anrichten, ne? So, ich glaube, ich muss mein Hauptcharakter auch hier im Bündnis machen. So, du musst erstmal heilen. Mein Hauptcharakter mir hier nicht verreckt. Das glaube ich auch schon mal der Fall war, ne? So, da muss ich ja eigentlich Bündnis einsetzen, ne? Ich rufe dich. So. Dann setzt einfach den Rapier ein. Und dann ist er weg. Bin schon fast überrascht. Dass mein Hauptcharakter nicht so stark ist. Ey. Oh. Okay, sind diese Fähigkeiten jetzt schon aktiv oder muss ich die jetzt aktivieren? So, ich könnte jetzt mal einfach so aus Spaß hier reingehen und niederlegen Aber allein weil er sich schon nicht bewegt, macht mir jetzt schon so ein bisschen Angst. So. Wo bist du denn? Du hast, du hast irgendeinen Effekt sich gerade? Gold, also okay. ich weiß gar nicht, warum ich da alles auf unten stehen. Da die ganzen Informationen schon okay. Geschicklichkeiten 9 möchte ich mit ein. Nein, ich glaube, ich will eher das machen. Okay, äh, 16 Schaden, 9 Geschicklichkeit, 16 Schaden. Das 10. Sie wird halt überleben machen wir mal ihn völlig warte mal okay, zweimal ich wollte schon sagen aber 29 nicht 30 perfekt uh. so sie, sie wird von ihnen angegriffen aber sie macht dicke Schaden wegen so ich kann ihn nicht erledigen. Außer mit dem leichtspiel vielleicht. Nein, kann ihn nicht doppeln. Okay, gefällt mir nicht. Kann ich dich doppeln? Ähm. Verdammt. Okay, oh, perfekt. War ich ja gar nichts. Okay, äh, wenn ich dich, kann ich nicht. Dreck, ich hab, das reicht nicht. Macht überreiten mehr Schaden? Ich glaube nicht, ne? Dreck. Und ich glaube, wenn ich den Dings hier auslässe, dann bin ich wieder zu langsam, ne? Okay, was das Schlimmste, was hier passieren könnte, er wird niemanden hier One-Shotten, ne? Und er, er, erreicht hier sowieso niemanden. Von daher könnte ich eigentlich ins Dorf hingehen. Warte, hm. du machst ja nichts an Schaden sich gerade. Drei Schaden. Den machst du? 11 also du hast mich mit zwei schlingen weg hm, von daher kann ich eigentlich den hier machen angst schwer oder ich mache den hier Dann ich schneller haben den Dingen. Mal, mal so okay so hier muss ich mich noch entscheiden Ja, hier ja, mit einem Ding am am struggeln ist ne ein so ein Typen. So, ich kann. Du kannst noch aus dem Nahkampf angreifen, das ist schon mal sehr dämmerliche für dich. Ausweichen bringt nichts bei Magie. Also wenn ich das gut anstelle, dann kann ich ihn. Okay, du musst aber treffen. Er überlebt nur einen Angriff, von daher. Schicken wir ihn hier so hin, damit er in Reichweite von anderen Leuten noch ist. Ich glaube, Fram ist auch in Reichweite. Nö. Okay. Oh Gott. Dann kann ich mit ihm vielleicht noch helfen. Ja. Okay, Gott. Läuft. Oh Auf die, die sich nicht verteidigen kann. so wieder dazu ich weiß auch nicht was hier noch alles kommt er ne? kann ja noch alles möglich passieren okay. Okay. er könnte ihn nur erledigen im nächsten zug einer p Auch. ein so. oh. Oh, ein Kretschatt treffer ist schon viel zu stark, ey. Viel stärker als mein Hauptcharakter. Okay. Mann, ich muss nach oben. Ich muss meine, ich muss die Charaktere da mal rekrutieren. Machen wir das mal. Machen wir dahin wir da hin. die Verschwendung, ich weiß, aber. So, du musst ihn jetzt treffen, ne? 92 Prozent, das ist eine Chance, daneben zu hauen. Sehr gut. Ah, okay. So, dich kann ich doch verprügeln, ne? Ja. Aber. So, dich machen wir. Ja, leicht Lanze, weil 13 äh, 100 100%ige Trefferchance. Ich glaube, da hat er sowieso schon unglaublich viele Trefferchancen, aber was soll's? So, und dann wir uns schon mal hier hin und ich weiß, er kommt gleich irgendwas. So, das Problem ist ja, kann niemand angreifen, außer außer Fram. weil jeder andere andere stirbt hier durch einen Konter ja ich muss Leute heilen mach ihn fertig vorher auf dem Boden landet schon musst so. du platt damit du von den Ladies hier noch Support punkte bekommst du gehst da oben hin. Tipps den Leuten So, ich könnte dich natürlich hier mit. Muss ich glaube ich sogar ne? Hast du jemanden da ansprechen? Nö. Verteilen wir uns aber ein bisschen. Überlebst aber auf den Angriff. Äh, ja, tut sie sogar. schon defusioniert aber geht auf ihn los warum mache ich mir eigentlich die Mühe ähm oh bleibt mal ein bisschen auf so das Tutorial nicht fram gezeigt dass sie irgendwie mit ihm reden konnte okay gehen wir und rekrutieren ihn ja John kein okay, bereiten reiten zusammen Thema im Hintergrund 切れられ。一緒の。mit seinem の reden ね。hat ne? jo sich のに立派 mit ihm muss ich wahrscheinlich jetzt mit seinem Vater reden ne? oder auch nicht. So haben wir ihn schon abgecheckt. Der Sohn als Arzt aus viren der sehr hart arbeitet und mit vielen um so viele Leben zu retten wie er kann. So, was für ein Level ist er? Eins, da oh wird ein bisschen tough. Gott, er hat ja überhaupt nichts hier. Kannst du nicht ihn, kannst du nicht ihn erledigen? Ja, vielleicht. Ich mal kurz gucken. Ja. Lass mich mal kurz dich hoch hochheilen. Okay. Ich wäre schon gedacht, hat man nur einen von ihnen hier rekrutieren kann, weil man hätte man ja schon drei Heiler am Anfang. So, Das wäre perfekt, der nicht Okay. und dann schnappst du den Kill und oh, perfekt. Ich bin zwar ein doktor aber von wo ist noch mal diese meme ich bin zwar ein heiler aber das ist irgendwie so ein so ein charakter mit irgendwie so ein mit einem äh... das ist irgendwie ein arzt mit einer knarre in der hand so ich bin zwar ein arzt aber so ich hoffe wirklich ich habe jetzt der grund warum ich ihn jetzt nicht rekrutieren kann ist weil er entweder nicht rekrutierbar ist hm. Johns Vater, ich hoffe, aber wirklich, das liegt jetzt nicht da, weil ich irgendwie nicht den richtigen Charakter oder so mitgenommen habe, ne? dass ich jetzt irgendwie Wander hätte mitnehmen müssen oder so. Also sonst muss ich das Kapitel noch mal machen. Ja, vielleicht kriege ich dann am Ende. So, ich will hier hin, um mein Ding hier aufzuladen. Du schnappst dir das hier. Ja Energie-Tropfen, Das ist Stärke darauf und zwei. Cool. Ach, danach kannst du dich nicht bewegen. Okay. Da also sind gar nicht mehr so viel Gegner übrig. Sind nur zwei Gegner übrig, sich gerade. Ganz schön einfach, dieses Kapitel. Im vergleich zu den vielleicht Vergleich zu dem letzten. Ich meine, das ist eine Nebenquest, aber Nebenquests haben es normalerweise auch voll in sich. Oh, danke. Ja, wenn ich meine Erfahrungspunkte weg. Ich mal hier rein oder hier rein. So, ich glaube nicht, dass ich Waffen noch brauche, ne? Ich durch Heilungen auch Support-Punkte. Ja. Ich hätte echt gedacht, ich könnte ihn ansprechen mit seinen seinem Sohn. So ähnlich wie Garcia und Ross aus äh, Feierblem 8 er macht mich fertig, wenn er auf mich losgeht ja. ich werde definitiv ein bisschen Schaden hier nehmen ich kann auch nicht mal hier rein oh. ja, wird okay. ich bezweifle dass du eher auf ihn losgehen wirst aber man kann es aber versuchen Bewegen nach unten, sie auch gerade er hat nur einen Stab ausgerüstet. Ich Kapitel an meiner Tasche. Außer kommen noch einige böse Überraschungen. Ich glaube, ich sehe gerade. Das von der Reichweite von einem der Dorfbewohner. <lacht> Kollege, beweg dich da weg. <lacht> Einer kommt direkt auf dich zu. Und zum Glück habe ich Dings hier gerade aufgeladen. zwar ein bisschen Verschwendung, aber Oh, du bist der Boss. Oh, warte mal. Macht er uns fertig? Ich glaub, macht uns fertig, oder? Okay. Äh, 19, nein. und Steilbogen. Problem ist. Wir hm. oh, reichen den gar nicht. So. Ne, er kann ihn echt nicht ansprechen. Ich will einen Schlag weg sein, ne? Zehn. Ah. Oh Gott, der macht 22. Puh, der überlebt gerade noch so. Wie jetzt mit dir aus? Du aber auch nicht zwei Angriffe. Okay, da muss ich dich halt von der Ferne aus angreifen. Ach, sie hatte ich auch noch. Aber wir sollten halt eigentlich im der Tasche haben, ne? Er wird definitiv auf ihn losgehen. Sehe also ich jetzt schon. bist du gedoppelt, wenn du den aus. Nein. Oh, Korbschlag, perfekt. Sag ich glück hab, kills sogar ihn dreck ok wir sollten das eigentlich überleben ja man macht er jetzt noch weniger schaden ich weiß ja gerade irgendwann akquiriert so heilige haltung oder irgendwie so hat mitten in den sound reingeballert sie hat aber schon zu so ein hohes level mann okay da weil er nicht kontern kann ja okay okay, okay. Ähm, kollege er hatte ein paar ihm fehlten ein paar hp jetzt ruhig rein können okay. mache ich eben selber oh, level up haben trotzdem irgendwie noch ein level ab abgesiert sehr gut sehr gut level ab so äh, am besten ja, wenn du den kill kriegen würdest ne? außer du kriegst jetzt ein level ab durch heilung aber glaube ich nicht ich lieber heilen Und auf die weise kriegen zwei leute noch erfahrungspunkte er kriegt erfahrungspunkte ist heilen jemand anders kriegt jetzt erfahrungspunkte durchs killen war ja nichts anderes, ne? kann mir schon ein bisschen zu einfach vor Kapitel so butcheron? Du brauchst Level habe ich so gefühl bitte, bitte, bitte, bitte, noch bitte, level ab Wir haben alle Dorfbewohner gerettet. Ich nehme an, das ist was wert. Ne? Aber ich werde trotzdem voll Pro für eine Belohnung. Belohnung, Belohnung. Flut. Hey, muss ich mir nicht eins holen? Freiwasser. Selin und Celica. Ja. So ähm, ja ich werde natürlich direkt nach diesem partner mal nachschauen ob man ihn rekrutieren kann, dem Vater oder nicht. Ich nehme an nicht, ne? Ja, dann, dann, dann, dann, dann, dann, dann. Oh. Ich bin euer Gott. Also, kannst du einfach nur deinen Vornamen sagen? Wer muss nicht immer direkt ein Titel hier <lacht> flexen? das übliche Alte. Ne? て。だ、ja da gehe ich immer da draußen und das mein Leben. Maleb. Ja. Das ist Gorio, Simba, so ziemlich mit der Vater nicht. Ich könnte so was wir nie im Leben passieren möchten, so was dagegen, wenn man zehnjähriger Junge mit euch kommt und die Welt rettet und irgendwie gegen Monster kämpft und so. Ja, klar, warum nicht? neuen Fähigkeiten. Ja, wir haben einen neuen Charakter. Boom. Oh, jetzt können wir hier rumlaufen. Boom. Da kann er mich mitnehmen wert göttlicher. Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen. Das glaubt schon auf. Göttlicher. Er wird zu einem feinen jungen Mann daran wachsen Es ist ein trauriger Tag, wenn dein Junge sein Nest verlässt, aber wenn er sich das wünscht, so werde ich ihn unterstützen. Okay. Vielen Dank, dass ihr für unser kleines Dorf gekämpft habt. So, ich habe eigentlich vorgab, das nächste Kapitel immer mal so nachzugucken, so im Sinne von, was uns als nächstes irgendwie erwartet, damit ich irgendwie schon mich vorbereiten kann und so. Aber hier wird es doch ein bisschen länger dauern, wenn ich mich hier wieder umsehen kann und so mitnehmen. <lacht> Niemand gesehen. Aufgenommen. Ja, nennen wir es aufgenommen habe ich diese Hühner jetzt einfach verpasst macht euch keine Gedanken um mich göttlicher ich bleibe gerne im Hintergrund sehe euch beim plaudern und mit den anderen zu welcher ich wünschte ich könnte vermeiden und die Aussicht genießen nach war halt irgendwie so ein argument so ein Kommentar weil ich ihn nicht mitgenommen habe letztens zeigen wir diesen bleibt uns eigentlich nur eines teraten beziehen erstellen und beten <lacht> das bald alles wieder so früh früher sein wird Okay landschaft könnte ein bilderbuch Sprung sein ich möchte wissen was für ein hey, das habe ich nicht verraten ich meine ihr möchtet wissen was für ein gleich ah. nicht verraten. wir sind nicht nur für unseren tee sondern auch für unsere orangen berühmt hier ich schenke euch welche als dankeschön seht ihr diesen zaubertrick ich kann einfach orangen in meiner hand zaubern ich werde es wieder tun Boom. da schon wieder da schon wieder und noch mal Schließe ich unsern Team an? Wir brauchen eine Magerin wie dich in unserem Team. Ja, verarbeiten unseren Tee in eine spezielle Werkstatt. Eine einzige C sorte kannst du in unterschiedlichen Ergebnissen führen. Okay. Also man muss nicht wieder Tee trinken wie in free Houses. Aber auch der nervige Funktion finde ich mitnehmen. Also, merkwürdig, gehe einfach in irgendwelche Dörfer und nehmen die Tiere mit. <lacht> so? Dieser Krieg noch viel schlimmer wird. Muss ich wohl selbst bei den Waffen greifen und diese Schlacht ziehen? Wir leben wirklich in Gefechtszeiten. Ich hoffe, dass ihr wesentlich dort, wo ihr herkommt, noch alles im Not ist. Ja, mh. was das angeht. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass sie unsere Erntegeld habt. Diese Felder hier sind unser Leben. Hm. Reis. Ich mach mich noch zufrieden als die Teeernte, solange ich mich auf meine Arbeit konzentrierte. Muss ich nicht viel über den Krieg nachdenken. Okay, cool. Noch mehr Orangen. Orangen tun wahre Wunder für die Gesundheit und schmecken tun sie auch noch und voll nervig zu essen sind sie auch. Ich hasse jetzt diese, ich hasse es Orangen irgendwie zu schälen oder Mandarinen oder so. Das ist der nervigste Prozess einer ganzen Sache. Hab ich habe schon gesprochen. Die glaube ich auch, weiß nicht. egal oh, Stahlwaren sehr gut. Ja, zum hochleveln von waffen Euer Haarfarbe fasziniert mich ist sie heute angesagt wir hinken hier der neuesten mode immer ein bisschen hinterher oh, kurz bei diesem typ man sind ja auf der insel von nichts als wasser umgeben wir sind diese monster bloß hier hingelangt gelangt ja, einer von denen hat einen pegasus einen schwarzen pegasus ich bin ein wenig stärker geworden. hoffentlich wirklich langsam ein wenig wie ein echter büter der Drachen. ja mehr gatscher punkte der Dorf hat es bei allen beliebt. Er ist einfach wahnsinnig gut und freundlich. Obendrein er ist einfach wahnsinnig auch oh, 120 Eisenbahnen. Ich mit definitiv 150 Fragmente, 150 Orangen. Schande oh. <lacht> äh, bis vor kurzem beschränkte sich meinen Kampf aus Schaukämpfen, aber nun fühle ich mich sicher genug. Also die Leute, die ich immer mitgenommen habe, die. Äh, geben mir immer so punkte oder was hm, sie ist hier so gut duftet Nein, kann nicht sein die beinehmen nehmen. ordentlich sicherheitsamt statt Kämpfe in einer schlachten sind etwas ganz anderes als Trainingskämpfe. aber ich gewöhne mich allmählich an sie das ist ein besser training als als eine gute schlacht niemals für mich sehr viel stärker ich habe mich besser geschlagen als ich dachte möge dies in unserem uns den frieden näher bringen sie ist irgendwie die stärkste charakter die ich im moment habe sie geht einfach irgendwo rein mitnehmen sie gehen einfach irgendwo rein haut irgendwas kaputt und boom. voll krass Hier gibt es so viele interessante dinge zu sehen vielleicht nehme ich ein emblem mit und gehe auf einer erkundung stimmt ja mal jetzt auch ringe so zu so bootleg ringe Sie sind euch so unendlich dankbar bitte für die stadt uns euch zum tee einzuladen wenn dieser krieg endlich vorüber ist berichten gesagt dass unser tee derart gut ist dass uns manchmal sogar die prinzessin selbst besuchen kommt aber verkleidet natürlich als was denn als ein bär als der grinch oder der weihnachtsmann ich weiß nicht warum ich auf einmal nach auf weihnachten kommen bin aber egal da haben wir mit allen geredet, ne? Gut. Ich glaube, wir haben alles, ne? Hm. steht da oben? da schon geredet? Äh, ja. Wanda und Luis. Oder oh, Louis. Vielleicht Louis definitiv. Da gehen wir mal zum Sonngel, weil... Ich mal äh, hier was ausprobieren will. Ich habe nämlich jetzt hier den den anderen Controller, den Switch Controller, ja. Also die Joypads, wie auch immer die sich nennen, Joy-Cons. Wo man die drauf packen kann. Und dann versuchen wir mal und gucken, was die uns bringen. Ne? So, hier sind schon wieder alles neue Sachen gesprungen und so. Okay, da ist irgendwas Neues. Irgendwas gelbes, sehe ich da. da gibt es ja eigentlich neue sachen drücken ja, was ich war, ob ich danach hm, oh, die sagen immer noch gleiche anscheinend ja ich glaube diesen sommer kurs den mache ich aber dann ja auf screen weil ich jetzt, jetzt nicht noch mal durch so, warum ist ja gelb er sagt, ich kann wieder trainieren. Unterstützung. Ach Dings. <lacht> äh, support. support konversation mein Gott. Kann ich die Arena jetzt auch wieder blitzen? <lacht> So, <lacht> hm? so wie du ernst aus Dehörst du <lacht> <lacht> <lacht> Sind die Sommer, ja, die mit dir ammer. Seite jetzt. So bekomme ich jetzt hier wieder einen neuen Bonus hier. Ich will mal Kniebeugen machen. wir Bewege beides der Einzeige entsprechend. Hier geht es um Rhythmungsgefühl. Oh Gott. Folge den Anweisungen mit l endet die Übung. Oh Gott. Okay. Also mit Zombie trainieren, ja, warum nicht? Gott. Karada bedeutet Körper. Atama bedeutet Kopf. Ashi bedeutet Bein. Äh, oh Gott, warte mal. ote bedeutet arm. hannah bedeutet Nase. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier japanische... falsche Es war schwer irgendwie, verschiedene Richtungen zu drehen. Mal gucken, welche Richtung ich hier drehen muss ein Fehler nee, gibt ja, cool. hm. ja jetzt kann ich halt immer auf screen machen ja ich würde dann sagen die sammle die ganzen Sachen ja auf screen ein weil ich jetzt nicht noch mal hier durch das ganze Dinge umrennen will Was ich aber machen will ist die Arena und undstützungsgespräch ich glaube nicht dass wir ich glaube nicht dass wir ein sneak peek zum nächsten kapitel ja schaffen ich wollte eigentlich schon ins nächste kapitel hier reingehen so in der hoffnung dass ich vielleicht in einem part mal ein kapitel abschließen kann aber daraus wird glaube ich nichts das heißt, werde immer ein kapitel in zwei parts hier einteilen so so, weil ich jetzt neben Nebenquest gemacht habe, kann ich jetzt ich soll vielleicht erstmal die unterstützungsdinger ja loswerden vor ich Mache ich das? Oh ja, ich habe eine Menge hier. Selene und Eddie zum Beispiel. die ist heute sehr gefragt anscheinend. Ach ja, die kennen sich ja wegen, wegen dem Bruder Alfred. 素敵な茶葉を用意してくれてどううーん。 私ほら。<笑> Das ist nur ein epileptischer Anfall. 3 2 1. Okay. Hm. und Fram und Clan. Hey. Stimmt, ich habe sie ein bisschen. Ich habe die beiden. Ich habe den Bruder die ganze Zeit mit. Fram, geil. Entschuldigung, haben Sie einen Moment um über unseren Lord und Herrscher, äh, dem wir Gott zu reden? Ach ja, er wollte irgendwas anderes machen, ne? Sie hat ihn irgendwie dazu überredet. し33代 こんな今更そんな。ごめん。フラン。そんなに人が多いところじゃ恥ずかしくて配れないよそれに今更冊子の中身がおかしくないかとか気になり始めちゃってそんな… Jetzt echt eine Krise, weiß nicht. Schafft andere zu überzeugen, dass ich awesome bin. Okay. So. Also mein Instinkt war jetzt natürlich, mit ihm hier reinzugehen. Das Problem ist, er muss ja dann gegen andere Charaktere kämpfen, ne? Und jeder andere ist stärker als er, ne? Von daher, wie läuft denn das jetzt hier? Aber machen es ne? kämpft dagegen, Wander ähm. ähm, ja. Ich habe gedrückt, aber ah, wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte. Das ist doch perfekt. Dann ja dann mal weiter. ne? Man hat er hingegen. Warum hat er gegen Dings gekämpft? Äh, Habe ich dann ausgewählt? Nee, ja, mach mal weiter. ne? Ich meine, er bekommt definitiv weniger Erfahrungspunkte. Okay, vielleicht wird dabei der Doppel nee. viel zu viel Schaden. Wir kommen wir in unserer Armee? Knirps ich glaube, das bringt nicht okay. Wer aber hier mal ein Level Up noch abkassieren könnte, wäre ich bin nicht auch noch Level 6 etwas gibt es nicht. So, Butcheron, komm, versuch du mal Level 7 erreichen bis kurz vor level 7. Jetzt kommt Schaden. <lacht> wir kommen in der <lacht> Oh mein gott ey. ja ich nehme einfach an wenn man gewinnt dann geht man halt mehr erfahrungspunkte ne? Geschicklichkeit und verteidigung ja geht kämpfer waren noch nie so meine lieblingseinheiten die treffen nichts die sind voll langsam machen dicke Schaden und das war es auch schon und haben eine Menge AP. So, dann will ich mal sehen, was die Amibus hier machen, ne? Hm. Ich hoffe, die gehen mir jetzt nicht irgendwie sowas ist. so was über Parte. So, all deine Einheiten bekommen jetzt plus 10 AP. Nein. Warte mal, ich habe auf Screen, habe ich mal irgendjemand hier geredet. Ich glaube, ich habe irgendwas für meinen Pass hier bekommen ja das hier ich habe klamotten bekommen weiß nicht genau äh, warum ich das nicht schon vorher bekommen habe aber was soll's so und die ganzen anderen sachen hier mein mein tierchen füttern und also was da werde ich dann alles aufscreen machen weil das mache ich jetzt nicht jedes mal werde ich jetzt nicht jedes mal in jetzt mal wenn ihr irgendwas neues ist ich nehme jetzt nicht an die leute haben mir irgendwas neues zu sagen oder so und ich renne jetzt ja nicht noch mal eine halbe stunde rum nur um alles zu zeigen so, ähm. ließ am Amibo ein und die items und belohnungen so ein feiern wie ein winkt dir eine besondere belohnung ok kostüme marv stil selika stil uh. ticket einlösen Ah, das sind die ganzen Charaktere, ne? Musik. Oh, das ist Regressierungs-Thema. Nee, das ist ein Anfangsthema von. Oh, ich hätte lieber Elms-Thema. So, wie es der Zufall will, habe ich eine Menge Fire Emblem Amigos. Muss ich nur mal kurz raus. Ich hätte vielleicht schon vorbereitet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so zeitmäßig schaffe. Aber gehen wir mal und lesen mal ein paar Arten, ne? Jetzt nicht alle, weil ich habe eine Menge. Aber so ein paar. So drei Stück. Nehmen wir mal drei Stück. Okay? Nehmen wir mal drei lieber alle. Ich habe mir mal drei Charaktere genommen, die wir hier kennen. Ne? Erst einmal haben wir ja Marv. Boom. Modeticket halten Musikticket halten Wir bleiben noch vier von fünf Scans. Scans werden 10 20 Stunden. Ah, okay. Okay, Tickets kriege ich dann nur. Okay. So, dann habe ich Zelika. Ich habe ein Amivo von Fire echos Echoes. Oh, das ist alles, was ich kriege. So, dann haben wir, haben wir noch Eik. Oh, ticket Ich habe das alles, was ich hier kriege, ne? So. Wenn ich noch zwei einlesen kann, dann nehme ich das natürlich, ne? Und zwar... nehmen wir mal... Ich mal ne also Ich weiß, den ich schon eingelesen habe, aber nicht. Dann nehmen wir mal... Noch zwei Smash-Ami-Boss. Und zwar einmal Robin. Und dann Darain. Warum auch immer der im, Fire, im Smash Bros. so heiß. Und Roy. So, okay. Ja, haben wir fünf ein. Ich dachte, ich kriegt eine super geile neue Belohnung oder so, ne? Kann, kann jeder dann die Klamotten tragen? Ich hole mir die mal ne. Warum nicht ne? Boom. Ah, warte mal. Warte mal, sie hatte gerade. Muss ich gleich mal so Musik und ja, das hat Lied wenn man Kapitel startet? Vor allem im 1. Ok, cool. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt mehr gedacht, da jetzt <lacht> kommt, aber okay, was soll's. So, wenn ich jetzt noch mal lese, kriegt dann noch mal so Tickets. So, wo kann ich jetzt noch mal ändern? Ja. So, dann. Guck mal. Ich nehme mal die Mädels können dann alle in links rumlaufen, ne? Ja. Ich war vor hier im Partnerlook hier rumlaufen. Aber ah, schauen war ich das keine ahnung na gut ich erledige dann meine meine täglichen runden hier im somnial und dem nächsten part können wir ja mal können wir ja mal ins nächste gebiete gehen ne? ich kann schon mal da gucken vielleicht habe ich da sogar mal in einer stunde also am besten wäre, wenn die parts immer so vorbei sind ne? wenn ich kurz davor bin gerade Gefechte manchmal werden Reiseziele, die du bereits besucht hast, von neuen Gegnern oder verzerrten eingesucht. Zufallskämpfe: Wenn du dieses wenn du zu diesem Reiseziel zurückkehrst, kannst du optionale Gefechte bestreiten. Durch Abschließen von Gefechten kannst du Erfahrungen und andere Belohnungen wie Gold oder Items verdienen. Okay, die will ich in der Regel allerdings nicht machen, weil dann kann man sich irgendwie überleveln. Hm. Klasse Basis Level 9: Level 9 ist nicht nächste dingen weniger als 9 level 6 What? egal hier gehen wir in der nächsten folge rein ne? gut haben wir das auch abgeschlossen ne? ich nehme an die ganzen amibus hat sich dann auch irgendwie so offscreen einscannen ich meine wenn ich nur so Musik Tickets und so bekomme dann braucht man jetzt nicht unbedingt sehen ne? ich kann mir sowieso jetzt noch nichts gerade nicht. ich glaube ich noch nichts holen ne? weil ich halt nichts anderes kaufen kann na gut, dann war es das für diese folge ne? ich werde ich werde hatte ich jetzt überhaupt unterstützung alle abgeschlossen ja ne? ja gut ich werde dann hier weiß nicht in Somnial alles mögliche noch machen was ich ja machen musste gegenstände einsammeln und so und dann in der nächsten folge sehen wir uns dann hier im ich wollte eigentlich da oben gehen <lacht> sehen wir uns da oben im nächsten kapitel das ist... Kapitel 6. Ja, Kapitel 6 ist, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht in der Story. Gut. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. würde mich freuen, wenn ihr einmal ein Like, ein Abo und Kommentar hinterlassen würdet. Ihr, ihr Geizhals hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. tschüssi